Lea, sollen wir was singen? Backe, Backe, Kuchen. Backe, Zucker und Salz, Milch und Mehl. ein, ein, ein, ein, ein, ein, ein Stück am Wegrand einfach langlaufen. Das schlag und. Weißt du, was das ist? Ich ein Hochstand. das sitzt mal, der Jäger. Oh. Und wartet auf die Hasen und die Rehe. Und dann gibt es leckeren Braten. Ja? Echt? Äh? Ja. Äh? was ist deine Lieblingsfarbe? Löffel, Joghurt oder Milch muss grün sein. I don't know nicht gut Weil diese sind sehr Wir 这种这种球状的特别特别大一个球也可以吃就只要里面是白的都可以吃然后还有这种 好像是,應該是可以吃吧,但是有點老了。嗯。然後那還有一個。專業的。這樣。這樣好,可以 再來一個。還能再長。是你覺得太老了,你? 嗯,我 glaube ja, ein bisschen alt. 那,我覺得還有很多。啊,對,有很多。<笑> Das klingt doch ganz gut hier lamellen herablaufend milch hm. ja. Milchkarottenrot und lange bleibend circa ein bis nach sogar ein bis zwei stunden leicht grün genau so, wenn du den da so ein bisschen anstalt müsste so leicht orange Milch hier Rauch auch rauslaufen wow. da? Ja. so viele pilze aber die kann man alle nicht essen Wo sind die Pilze? Oh, hier ist Wasser. <lacht> Wenn es am Baum wächst und der Baum ist tot, dann ist in der Regel nicht essbar. Ah, okay. So ganz, ganz, ganz, ganz wenige. Schade, die sehen so lecker aus. Ja. Hey, Jelly! Ja, ja, ja, ja. Simba! Haben wir was gefunden? Nee. Aber ja. oh, wir sind gleich in einer etwas späteren Zelle. Auch mal ein bisschen. Ja. Was ist das für ein irgendwo im wo wutschelt schon mal Bei denen, die mit Lamellen, die sind halt. Da gibt es einfach sehr, sehr viele und da gibt es auch sehr viele, die so ähnlich sind. Und da gibt es halt sehr viele, die kannst du essen. Nee, Changi Copa. Ganz oft gilt auch, wenn du so am Wegesrand ganz viele irgendwo findest. Und die sind groß. Und es hat noch keiner gepflückt, ja. dann bist du wahrscheinlich nicht die richtige Person dafür. Nochmal. Guck, so haben wir früher gespielt, als wir kleiner waren. Wir sind auch in den Wald gegangen und haben aus Stöcken so ein Haus gebaut. Kannst du es sehen? Ach so, was meinst du? Ja. Okay. okay. Da waren wir ein paar Jungs, waren hier im Wald draußen, haben uns jeden Tag getroffen. Hatten da unser Lager, haben irgendwelche Steine gesammelt, haben irgendwelche Sachen gebaut. Wo kann ich denn die das ist auch ein Schwamm, oder? Hier unten so ein Schwamm, siehst du das? Ja, oh, äh, ja. Oh, oh, oh. Wir gucken dann nochmal in das Buch, lieber. Momentan kein Schuh. Aber ich denke, heute geht es dir. dick. Orange. Orange, wenn du das anschneidest, kommt Orange Milchsaft raus. Hm, noch ein Pilz, gell? Okay. Oh, der ist schön. Guck oh, mal, der ist ganz jung. Ein Pilz. Der ist so ganz gelb, orange. Marco. Marco. ist ja du, Und ist das eure euer Lieblingspilz? Das ist unsere Lieblingspilz, aber das ist alles ein bisschen ist ja riesig von viel, oder? das ist eben kleiner. Echt? Aber die Menge die reicht für den Mittagessen, oder? Ne? Ja. Wer isst die ganzen Pilze eigentlich heute? Machen wir nachher ein leckeres Essen. Machen wir dann zwei Gerichte daraus, oder? Äh, ja, mindestens. Das war's, ich bin im Stock. Deine Orientierung? Fake dieser Nabia. Gib Mama Krank, Herr. Gib Mama Kranke. Sag mal, Mama. Ja. ja. Ein zapfen. Sag mal zapfen. <lacht> Ladies, können wir es essen? Ja. Yeah. Super. super. So viele Pilze. Mm. <lacht> Wenn ich heute sterbe, <lacht> dann sterbe ich wenigstens zu Hause. ja, <lacht> <lacht> wahrscheinlich wirst du noch ins Krankenhaus gefahren und dann. Ah, verdammt! <lacht> <lacht> du hast gerade meinen Traum zerstört. Mm, sehr lecker. Das ist <lacht> ein bisschen 米国人菲尔普斯问我 米国人非阿尔普斯